Hallo, ich heiße Andreas. Ich bin E-Bass-Schüler von Marco und kenne ihn aus einer örtlichen Musikschule, in der er auch Live-Unterricht gibt. Ich bin schon viele Jahre in dieser Musikschule und kenne schon einige Basslehrer. Marco unterscheidet sich von diesen meiner Meinung nach vor allem dadurch, dass er sehr systematisch vorgeht dass also großen Wert auf technische Fähigkeiten legt und auch auf das Notenlesen. Das hat zunächst dazu geführt, dass ich auf meine geliebten tab verzichten musste. Marco hat auch meine Grifftechnik verändert. Und ihr könnt euch vorstellen, dass das am Anfang gar nicht leicht war. Aber mit der Zeit habe ich gemerkt, dass durch die veränderte Grifftechnik es mir sehr viel leichter fällt, schwierige und schnelle Stücke zu spielen. Im Unterricht machen wir weiterhin Übungen, die meine Technik verbessern sollen. Aber nebenher übe ich auch ein Stück der Gruppe Wolfpack, das heißt Dean Townen, ist ein ziemlich schwieriges Stück. Aber ich glaube, ich bin auf gutem Weg, dass ich das Stück mit etwa halber Geschwindigkeit spielen kann. Ob ich jemals die Folgegeschwindigkeit erreiche, weiß ich nicht. Warum das so ist, merkt ihr, wenn ihr euch das mal anhört. Ich hoffe jedenfalls, dass die Verbesserung meiner Spieltechnik durch Marco mich meinem Ziel näher bringt.